Ja, das kriegst du reingeschnitten, ne? Ach, das kriegst du reingeschnitten? Worauf einigen wir uns? Ja, ja klar. Frohe Weihnachten einen und einen guten Rutsch. Rutsch. Fertig, frohe Weihnachten ja. und einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten und ein gutes Rutsch. neues Jahr. Soll ich irgendwie dauerhaft in die Kamera lächeln? Ja, ja. Ja, ihr Lieben, vielen Dank für euer Vertrauen in diesem Jahr 2018. Für die gemeinsame Steigerung eurer Reichweite, eurer Sichtbarkeit in diesem Jahr. Jetzt wünschen wir euch... Zu Weihnachten wunderschöne Momente, wunderschöne Geschenke und gutes Essen. Sowie eine tolle erholsame Zeit zwischen den Feiertagen. Ja, gemeinsam sagen wir frohe, frohe Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten und einen guten, guten Rutsch, Rutsch ins neue, neue Jahr. Jahr.